Zu meinen Tätigkeiten gehören Unterhalts- und Kontrollarbeiten, Reparaturen und Reinigungen. Und was speziell daran ist, wir haben noch zwei Geissen, um die ich mich täglich kümmern darf. Ich bin im ersten Lehrjahr als Fachmann Betriebsunterhalt im Stiftung Alters- und Pflegeheime in Binningen. Für, für die Lehre ist ein handwerkliches Interesse. Man muss also gerne draussen und innen und halt, äh, Straten, arbeiten und offensiv verschiedene für verschiedenste Arten, Und halt und die Finger schmutzig machen In der Schnupperwoche hat mir sehr äh, das Umfeld gefallen und die Arbeiten und da habe ich mich dann für das Pflegeheim schlussendlich entschieden. Das Team das gefällt mir auch. Also wir sind ein kleines Team und verstehen uns alle sehr gut und es macht echt Spaß mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das Arbeitsklima ist sehr angenehm. Man kann miteinander plaudern, man krießt sich. Das schätze ich natürlich sehr. Es braucht Planung für einen Tag. Es kann verschiedene Sachen an. Da muss man entscheiden, was ist jetzt wichtig und was ist die Priorität, was kann oder muss warten. Ich komme gerne ins APH-Binnigen arbeiten. Hier wird man mit einem Lächeln begrüßt und wird sehr wertgeschätzt.